Willkommen zu einer Aufnahme, YouTuber Zuschauer mit äh, Gott Jan oder Jan? Ja, ne? ja. Okay. Hi hi. Hi. Du bist ein äh, Bad horse Gott. Mm, Nein ja. Warst du der Typ, der geschrieben hat, du willst mich rasieren? Oder war das ein anderer? Nee, nee. Ich habe geschrieben, dass ich ein guter Sänger bin. Echt? Ach so ja. Willst du mit Bestrafung machen? Mm, Und was singst ja. du? Oder was soll ich machen, wenn ich verliere? Ich höre dich doch schon abusen, oder wie das da heißt: Butterfly oder. Yeah. Mouse abuse. Okay, warte. Hm. Was soll ich denn machen? Ich kann doch mal ein schönes Lied singen. Was soll ich denn singen? Äh. Oh fuck, man, ich kann echt singen gleich, meine, Ich spiele so scheiße. Ja, yes, schießt mich über ab nochmal. Äh, nee, so, Alter. Das soll ich echt singen, weil ich hab gar keinen Bock zu singen. Das, das, das erste, was ich weiß, ist dieses nagelneuer Benzer. Yeah. Deswegen oder ich, oder ja. Das singe ich dann. Du kannst ja aussuchen. Bop, bop. Bop, bop. Ja, du bist ein One-Stacker, ja? Boah! Nein, Mama! Ich will dich sterben! Ja, Junge, warte. Ja, ich höre doch Butterflyen auch noch, Junge, ist alles klar. Die komplette Rasur. Boah. Ich bin eben Alter. Alter. Junge, du schwitzt auf dein Leben, gibst doch zu. Ich hab so Angst. Scheiße, Mann. Äh, erste Runde. Ehrlich gesagt. Ja. Dafür bist du wahrscheinlich ein Bad Wars Pro. Ja, ich spiele halt Bad Wars. Aber sonst. Er merkt schon. <lacht> Scheiße, Mann. So schnell habe ich noch nie verkackt. Ah, das ist noch nicht verloren. Nein. Ich bin übel am Shaken, weil meine Hände ist so kalt. Junge, du bist viel zu gut, Mann! Scheiße! Warum? Nein! Okay, GG! Mann, Junge, du bist viel zu gut, ich hab schon es verkackt, Mann! Ich glaube, ich sollte dazu sagen, dass sich keine guten Spieler sich melden sollen, um zu spielen. Ich bin ja jetzt nicht so gut. Aber du hast einen geilen Staubsauger. Vielleicht hast du, bist du dadurch besser. Ich muss mir nächstes Mal auch mal einen Staubsauger sollte, hinlegen. Soll ich, da was, soll ich da was sagen? Ja? Jetzt staubt wirklich jemand. Echt? Ich mach's ernst. <lacht> also ich spiele jetzt mit Gold, damit ich eine Chance habe. Was ist? ihr aus. Ich mich nicht stecken, ist besser vielleicht. Nee, nö, nö. kannst dich stecken so gut, wie du willst. Steck dich bis zum Himmel. Bis zum Himmel. Ja. Sky is the limit. Piss dich mal. Was willst du eigentlich immer bei mir? Nein, du bist doch ein Penner, Mann. Scheiße. bist dich doch, Mann. <lacht> Geil, Mann. Jetzt will ich schwitzen. Jetzt muss ich schwitzen. Ich schwitze jetzt. Jetzt schwitze ich. Bin gerade gar nicht gut drauf, Mann. Vorhin war noch richtig gut, ey. Jetzt bin ich nicht mehr dabei, weil ich Angst habe. Bitte, Achtung, jetzt kommt der... Warte, warte, bitte. Du musst gleich mit in der Stolzung ich wollte mal kurz sagen, meine Mutter, die soll nicht reinkommen. Warte, Doch, sie komm. soll den Staubsauger reinhauen. Ja, aber warte, warte, nein. Doch, sie kann ruhig reinkommen. <lacht> Kurze Staubsaugunterbrechung, Mann. <lacht> Staubsauger wurde deaktiviert. Ja, schade. auf zu Butterflyen, das verunsichert mich so extrem, mann. Ich hab Angst. Bitte, okay. ja, mann. Yeah, man So. bin hat eben übel angespannt, so. Ich hab' richtig Angst. Man, du bist viel zu gut, mann. Schau! Hau ab! Mann! Scheiß! Bist du geflogen? Ja! Hört man den Schaus Ja, aber ist angenehm. Also wie vorhin war jetzt den richtigen Ja, ein bisschen, aber... Passt. Es yeah. ist halt eine Staubsaugerfolge. folge <lacht> Eine staubige Runde. Da! Junge! Nein! Ich könnte heulen, Mann! Hey, ich bin gar nicht mal so gut. Ich war gerade bin ich so scheiße. Du bist schlecht, ja. Red mich noch schlechter, Alter. Nein, ich meins ernst. Achso. Ja. <lacht> oh nein. Ich dachte immer, ich kann ein bisschen Bad Wars spielen, aber jetzt Ey, ich hab wieder einen Hit nicht gelandet! Das ist so lächerlich, Mann! Ich, ich werde es wieder einspielen, ey. Ich hab wirklich einen Hit gelandet, aber hab nix... Es ist so lächerlich. Nein, nein. Aber meine Hände sind so kalt. Oh. Hau ab! Meine nein. Base! meine Hände sind so kalt, ey. Mein Herz ist kalt. Oh mein. <lacht> Los jetzt! Komm auf zu schwitzen. Er hätte. er hält, er ja. nein! Herr, oh du, als ob du nicht <lacht> Oh nicht <no>. Oh bist! Oh Oh Oh nein! Oh immer Oh nein! Oh nein! Oh Das Oh nein! Oh Oh Oh Nee, man, darauf lass mich nicht ein, ich baue jetzt einfach. <lacht> das ist ein Nein. <lacht> <lacht> oh. <lacht> ich bin gerade so spitzig unterwegs, Leute, ich hab richtig Angst. keine Lust zu singen, ne? Fuck <lacht> Ich habe auch keinen Bock zu singen, Mann, was soll ich denn sagen? Ich hab noch nie gesungen hier. Ja, soll ich mal richtig träge spielen und um meine Finger anfeuchten? Was? Du feuchtest deine Finger? <lacht> Eigentlich nie, aber. Also. Wie? Beim Spielen musst du dich ein bisschen anschwitzen wie? Ja, halt, meine Hände müssen halt so ein bisschen so rau sein, wie, wie man das immer sagt. Ah, oh, das ist ein Trick? Halt's oh, mal beauty. Oh, Junge. <lacht> <lacht> Bitte, ich will sterben, sterben. Ja. Nein. Ich bin ein dreckiger Copweb-Spieler. Du musst jetzt leider mit Copwebs gegen dich spielen. Ich hab echt... Okay. Nein, nein, nein. Nein! Kann ich mal mit dem Kopf einfach nicht schwitzen? Nee, Alter. Ich hab so Angst. Du kannst machen, was du willst. Mach ruhig. Nein, nein. Oh, hier, los. So wie ich. Nein, nein. <lacht> nein! Das ist ja ein Läuerpaar, mit dem Kopfhörig ist ja nicht so schlimm. Ich kann halt nicht äh, Maus abusen und alles, ne? Kannst du das? Nö. Ich kann kein Butterfly, Maus abusen, gar nichts. Ja. Muss man nicht können. Um gut zu sein. Ehrlich. Ja, ich bin trotzdem nicht gut. Hi. Nein! <lacht> Nein. <lacht> GG, oh, ich will jetzt gewinnen. Bitte, jetzt komm, ich will nicht singen. Ich will nicht singen. Du machst deine Hände oder so warm, ey. <lacht> Scheiße. Okay, Nein. wo bist du? Ich glaube glaub, Spielabschluss, Digga. Ja, ein Glück. Okay, dann würde ich sagen, du hast verloren, kannst anfangen zu singen. Komm, ich, ich hab schon mal eine kleine Pohr-Ding, okay? Okay, mach. Okay. Also Leute, wenn ich euch mal was sagen darf, kauft euch niemals einen Laptop zum Bad Wars oder irgendwie Minecraft spielen? Habe ich ja. auch, ich habe auch einen Laptop, aber weißt dass ich das rausschneiden werde und nicht drin lasse hier wie wir die ganze Zeit warten wird die Finger nochmal kurz aufwärmen wir können auch kurz ein Training machen erklär mal den ganzen Leuten wie man sich am besten aufwärmt für so eine schwitzige Runde. Ja, man muss einfach ein paar Runden spielen und dann. Ja? Du musst. Also es wird, keine Ahnung, wie, wie soll ich es erklären? Also, also kann man irgendwie Fingertraining machen, dass man so besser wird in Minecraft und so Fall. Bad Wars. Auf jeden Fall. Also was so was so kannst du da ja für Übungen empfehlen? geschwitzt zum Beispiel? Auf einem Finger nur, ne? Genau. Also ja, das ist gut. die egal welche. Kimo, Kimo. Ja, trinken wir. weg. Kimo? <lacht> ja, jetzt ich bitte. Ja! Ja! Okay. Ich okay. Oh, Was, Runde. Ja. Nein, Mann. Wetzke? Oh, Wettke. Ey, guck. ey, Junge, ey, warte mal das. Ist. Ey, kannst du bitte mal pissen? Okay. Ja, was ist hier, Alter? Hochzeit. Ich <lacht> <lacht> <lacht> Hör auf mal ja, zu Butterfly! Du gehst immer so hoch, Mann! Ey, hol mal den Blöderbutton weg! Mach die Tür zu! Vogel. Soll ich das. Soll ich das reinschneiden? <lacht> Nein, Mann! Bitte nicht. Egal, was willst du eigentlich daschen? Ich hab Bärchen gemutet. Achso, er schreibt die ganze Zeit ja! Ja, weil. Das, ich hab ihm gesagt, er soll ja gemutet bleiben, dann soll er auch gemutet bleiben. Scheiße, was tue ich eigentlich? Okay, der Verlierer singt, ich hab einen Ring um meine Eier. Okay? Kennst du den Song? <lacht> Nein, muss man den grinsen. Ja, ja, der ist bekannt. Echt? Ja, der ist gut. Also, ich hab'n Ring auf der Ja. Oh, da kommt der Nächste, Digga. Ey, bitte, sei leise. Was ist das? Du sei ja doch einfach leise, Mann! Haha, So, Alter! sei da, ja. ist das? Nami, nee, ich bin eben grad auf, ich sei leise, bitte. Boah, okay. oh, ja, Mann. Ja, ich hab einen Knüppel dabei, ich bin so dumm, aber benutze ich den nicht. Das war grad echt lucky Die ganze Bärchen, Alter Bärchen labert die ganze Zeit, oder was? Ja, Junge, der macht die ganze Zeit so die Größe wie... Bärchen, du bist so dumm Er spielt die ganze Zeit so eine Sounds ab, ne? Bärchen, lenk ihn mal nicht ab, das ist hier... Manipulation und... Oder mach weiter, kannst ruhig werden. Nee, oder? Boah ja, jetzt müsste ich ich schon nachts Yo. Hau ab, Mann. Ich sing. Ich sing, ich hab nen Ring um meine Eier, okay? Okay, ich sing einfach Freestyle, ja. Ich kann es zwar nicht auswendig, aber egal. Ich hab'n Ring in meiner Eile Der schnürt sich fest und das tut weh, weil oh <lacht> Das macht mich geil Oh <lacht> <Ja>. <lacht> das reicht Yes ich, ich hoffe es hat euch gefallen und ordentlich verstört Und bis zum nächsten Mal und danke, dass du mich zerschwitzt hast Jo Jo <lacht> Und schöne Grüße an deine Großfamilie Ja, mach ich? Okay Tschüss.